Ach, ich es so, ich hätte eigentlich, ja, gab, wenn du auf Celestia losgehst, du Hund. Kein Elfenbind, ne? Okay. Äh, Elfendonner, okay. Dann gehst du mal hier hin. den ja? Ich mal ganz kurz hoch, nur um sicher zu gehen. Ne? So, oh wow, aber er ja, Geschicklichkeit jetzt hat, ne? So, mir wäre es jetzt lieber, wenn ihr mal auf ihn losgehen würdet, ne? Wenn er seinen Dings hier aufladen kann, aber will gerade nicht, ne? So, ähm, ihr bewegt euch doch nicht, oder? Weißt du, ein Silberbogen, Pff. 35 Schaden, ach, 35 Schaden. Geht aber auf mich los. Kann ich gar nicht erreichen. Noch besser. will äh, Richtig hochheilen. Ich glaube nicht, ne? Der tut mich aber mit dem sperren dann brechen. Ey. Er macht nur einen Schaden. kommen vielleicht könnte ich ja auch noch mal. Nächstes möchte ich sie dahin teleportieren, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht von da irgendwie Verstärkungstruppen kommen oder so. So also ein Mist, aber oh mein Gott, hätte ich mal wählen vale mitgenommen. Jetzt kann ja Leute irgendwie aufladen. Ja, oh, jetzt auch noch so was. ich kann ja irgendwie Leute ja die Bandfähigkeit aufladen. Da müssen seine Ausweich auf Null. Ich habe doch gleich sein so Dings aktiviert. Mhm. Hey, was geht? Der hätte mich getötet, wenn der gekrittet hätte oder die. Aber er scheint irgendwie nichts mehr zu kommen anscheinend, ne? so. kann ich mir leisten dazu machen. <lacht> dazu machen ich weiß es nicht ja ich könnte mit ihnen eigentlich ja ich könnte mich einsetzen genau aber noch fertig jetzt gibt es natürlich wieder so von klar So, wenn ich jetzt irgendwie schaffen würde, dass er hier sich platzieren würde, ne? Da könnte ich sogar erreichen. Dafür müsste ich jemanden hier entpacken. Ne? Richtig hier entpacken, ne? ich, dich packe, ne? ich dich da rauspacke, ne? Wenn ich glück habe, gehst du auf, auf sie los. Ne? Da dann dann musst du dich ja einen Schritt hier bewegen. ne Da kann ich hier den machen, ne? Bin natürlich auch gut. So ich will noch aus seiner Reich Reichweite bleiben, aus seiner Reichweite. Kann ich über Reiten machen? Ja, ne? so, du willst mich jetzt auf den Arm nehmen. Mach den. Da unten bis auf ein... Na, er bewegt sich ja nicht, ne? Das heißt... Also kann ich aber den hier machen. ich auch sag, sag, sag. So, also mein finde ich das kapitel bisher ziemlich einfacher ja so. und ihr wollt nicht Sei ganz sicher, er wollte nicht ihn angreifen, was ich, was ich auch machen kann, ist ne. So was? hier, wer mich sowieso nicht treffen können, ne? Warum, warum mache ich das nicht früher, ne? Ich schon früher machen sollen eigentlich. Er kann sich ja halt nähern. Ja, die sind alle auf. Jetzt gehst du auf einmal sehr gut. Ja, für meinen fernangebaut Ach, ich habe vergessen, K hm. ja ein. Mache ich ja eigentlich. Ah, der hat sich genau dahin bewegt. Sehr gut. Big Brain Strategie hier. Da kommt echt keine Verstärkung mehr. So, jetzt guck mal, was ich jetzt hier mache, ne? Guck mal, ich den jetzt so an Tag ruiniert <lacht> So, jetzt muss ich mal hier gucken. Aha. Oh, der kam da dazu... So mit kontern ne? So, wir knöpfen uns erstmal alle Leute hier vorne. so wenig Leute wie möglich noch an den Dann treten müssen. So, ich meine, er wird nicht dadurch frecken, ne? 81% ehrlich. Was ich aber machen könnte ist. Aber dann werde ich wahrscheinlich ihn triggern, ne? Will ich das? Ich glaube, ich will langsam, ne? Ich glaube, ich will Ja, ne? Noch mal ein Tänzer, ne, Warte mal. Den kann ich doch bestimmt voll gut ärgern, ne? Aber ich kenne mich doch, ne? Ich weiß, ich weiß doch genau, was passiert, ne? Ach. Aber ich muss ihn ja nicht treffen, ne? Oder? da muss ich ihn treffen? Na, naja, lass mal aber was wir machen können ist ähm ich muss hier hin wir schleichen uns mal ganz langsam heran ne? <lacht> Mal ja her. die komplette strategie ne? wir schleichen uns ja auch an unsere gegner ran. <lacht> Mann, ist ein bisschen in Gefahr. Ich habe ihn total vergessen. Immer noch, Ich glaube, sie sollte ich eigentlich hier aus teleportieren. Ne? Ja, du bist auf einmal losgegangen. Sehr großer Fehler. Oh, die Kammer oh, oh. da scheint aber nichts mehr zu kommen. Bin ich gut, außer sobald da kommt irgendwie was, sobald ich irgendwie weiter nicht, sobald ich mich irgendwie näher oder so. So, ich mache jetzt. Du hast immer noch nicht voll. Willst du mich auf? So, ich gehe jetzt hier rein. Also mit dem Donnerschwert halbwegs gut. Ja, ne? Mit dem Donnerschwert ist sogar stärker, oder? Gewicht 11. 10. Mhm. Ihn könnte ich hier einsetzen. Wenn er donner hätte Elfen Donner. So, warum kann ich den immer noch nicht treffen? Natürlich. Warum trifft er mich mit 100 Prozent. So. Ach. Ähm, ja aus hier bitte ja, richtig ich kann nicht so erreichen ich muss ja echt raus mit ihr mit ein Reichweite? hallo bin ich eigentlich immer ja. oh. mal jemand auf einmal los das gibt jetzt nicht mal Okay, irgendwie habe ich die nicht getriggert genau so, okay, schon besser Besser Trefferchancen. Dreck, okay Kann ich mal irgendeiner von euch angreifen ja Irgendeiner. Also was? Solange ich ihn angreife. Ihn nicht töte ist hat er eigentlich okay, ne? er kann sich ja nicht bewegen, ne? Aber das war okay, Ist egal. Ich brauche ja nur den die Aufladung, ja. So, jetzt kann ich mit dem Ball an. war die ganze Nacht. ja und und wir sind alle in Sicherheit. und ich muss hier raus kann ich mich überhaupt teleportieren wenn kein gegner da sind Nö. okay so viel dazu äh, cool dann ist sie ja wohl gefangen nehme ich an Okay. Ach, die heilen sich auch noch. Oh, du machst einen Flächenangriff. Oh, nice. oh nein. Aber wie war das? Ich bin dann garantieren Treffen. also so. Ich sagen, wenn die mir jetzt sagen... Und der direkt danach mit dem... Angriff darüber kommt, dann ist halt irgendwie unfair. Oh mein Gott. Oh, jetzt bewegst du dich. Du bewegst Ironika, genau. Okay, was macht er ah, Da ist die gacha aus einem äh, Heroes. Entschuldige, was? Marv? Siegert? Oh, die habt natürlich alle eure Killerfähigkeiten. Ist cool. <lacht> 13 Bewegungen, ja, ist klar. Ähm, ich will mal kurz zurückspulen. Ich weiß nicht genau, durch was ich ihn aber nee. nicht ich wollte ich ihn ab wir sind aber noch so viele leute gerade hatte ah. oh, von der reichweite hat das sind nicht drei bis acht reichweite aber er kann sich bewegen ja, super mein tänzer der ist auch hier am ende der welt natürlich sind von unten wieder leute gekommen ja, der spiel kann aber irgendwie nicht irgendwie so so halbwegs irgendwie was machen ich muss immer irgendwie volle möhre irgendwie ja. wie viele leute ihn treffen können ja ich weiß nicht, was ich ja machen soll wieder haha ich bin sehr gut erledigen ich glaube der ist der gefährlichste gerade ja, es sind so viele leute jetzt hier da das verbindet sich mit kraft und puls das ist gar nicht mal schlecht du hast wahrscheinlich hier deine schnelle ne hast du nicht mein gott müsste alle in so einem blöden dinge drin sein wo ich euch nicht treffen kann hat natürlich auch zwei reichweite und so nee, alle haben jetzt zwei reichweite also ich rechne schon damit, dass dieser... Da bin ich mir ein, sieht der Mann irgendwie voll komisch aus hier auf dem Schlachtfeld. Der Sprite, der sieht irgendwie komisch aus, da bin ich mir ein. Also er sieht normal aus, ne? Aber er irgendwie. Da bin ich mir halt nur ein. Soll ich schon wieder machen? Okay, Erst glaube ich nicht so stark, ne? nee. nicht so stark. Also magisch, oh, eine magische Waffe auch noch. Da wissen ja alles gefährlich. Ne? Der Typ da hinten, der ist natürlich mich natürlich hier treffen ist klar ich glaube das beste was ich hier machen kann ist hier wieder mit der mit der Dings reinzugehen ne? mit der mit der Drachenader Die kann ich nicht passieren weil hier würde ich am liebsten hier reinpacken. Ich bin ziemlich sicher, er kann ihn ja abfangen. Dann müssen wir zu uns hinkommen lassen, würde ich sagen, weil das hier nicht machbar sein wird. mal die Leute hier unten erledigen, aber geht halt nicht anders, ne? 26 16, 23, cool. Lass ich den hier machen. Lanze, nee, ein Schwert. Ja, dann muss ich heute hier flüchten, ne? Na gut, ist auch hier, siehst du, in der Reichweite, ne? Blöd ist, wenn jetzt hier mehrere Leute noch kommen. Ne? Also noch mehr Flugeinheiten von überall, dann haben wir ein Problem. Ah. Okay. Diese Situation gerade. Auf wen schießt du gerade? Oh. So funktioniert das. Ich muss mich da ausbewegen die leute sind alle da oh. er hat irgendwie die gestärkt schaden von dem muss muss ich mit meinem ab erledigen so bitte sagt mir kommen jetzt nicht noch mehr verstärkung verstärkungsruppen wenn doch dann wird ganz schön heftig hier gerade. Ach, komm, Mann. Oh. Nee. Muss ich ganz zurück nochmal. Ich weiß nicht, durch was ich... ich glaube, als ich in seine Reichweite gekommen bin, Hat ne? sich das ausgelöst hier. Und er kam, halt, als ich ihn... Ich weiß es nicht. Ja, ich muss dich erledigen, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, die ganze Welle an Gegnern kam. Nachdem ich irgendwie in der reichweite von dem einen typen gegangen bin ne? von dem ja ich Ember da liegen gelassen habe hat einer von denen treffen bitte Nein. Danke. Aber ich habe, es funktioniert so, wie ich mir gedacht habe. Ich brauche ja weniger Leute, die auf mich zukommen. dieser genau, funktioniert sogar. Gut, bin ich zufrieden mit gerade. ein bisschen billig aber mein gott du gesehen wie viele leute gerade gekommen sind so wo ist Ike? Äh, was ich machen muss ist allerwichtigste gerade ja, egal ein von den letzter wo ich treffen können jetzt mal ganz ehrlich so damit du aber nicht in reichweite bist ich einpacken Boah. also ich kann mich nicht nach hinten Boah. ich kann mich nicht nach hinten zurückziehen weil einfach nur weil diese blöden typen von hinten alle kommen da also ich mit Ember einmal einen Schuss übrig, das heißt, ich kann mir hier noch irgendwie jemanden schön aus dem Weg räumen, wenn die ganze Action hier losgeht. also mal zweimal treffen F schaden bringt es nicht weil er heilt sich um zehn schaden immer da ist der schaden der wird wieder alles weg mit wieder alles weggehen danach So, ich kann den noch mal versuchen ne? so, wenn einer von den trifft sehr gut alles klar glaube ich bin jetzt ein bisschen vorbereitet jetzt so jetzt haben wir keine streckengegner mehr die auf uns drauf ballern ihn könnte ich vielleicht erledigen dann haben wir ihn erledigt nämlich mit amber so ich fühle mich hier relativ sicherer gerade jetzt passiert. Ja, die bewegen sich nicht. So, und ihr werdet kaum glauben, aber ich muss schon wieder am Klo. Also ja, bis gleich. So, Blase geleert, neue schafft neue Schaft, neue Kraft geschöpft, wollte ich sagen. So, was machen wir hier? Ich würde ja schon fast sagen, ihn zu erledigen wäre das oberste Gebot gerade, ne? Machen wir das mal. Gucken wir mal, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ich meine, Sigurd wäre natürlich auch eine gute Wahl, aber... Nein. Er wäre auch eine gute Wahl, aber ihn kriegen wir noch nicht mal down komplett. Oh, ihn kriegen wir auch nicht down, außer wenn ich hier meinen... ich hier meinen Hauptcharakter einpacke. Aber ihn will ich sowieso nicht bekämpfen, während er hier drauf ist, weil ich ihn sowieso nicht getroffen krieg aber warte mal, ich kann gar nicht mit ihm hm. wenn er genau perfekter positioniert gerade ich habe nämlich geplant ihn wieder ja rauszuziehen ne? aber geht gar nicht vielleicht soll ich all christ erstmal anlocken vielleicht lässt er sich ja anlocken ne? ohne hat der andere typ sich hier wir uns nähert mit wem ne? äh, minus 60 ausweichen das heißt er hat 50 ausweichen ganz eindeutig will ich nicht ihn erstmal gucken was hier abgeht ne? vielleicht kann ich ja ihn anlocken ne? dann im nächsten School kann ich ihn ja anlocken äh, abschießen und gegen Sigurd werden wir schon erledigt kriegen ne? ich habe natürlich hier Sigurd mit mit äh, Rittertod ne da wäre vielleicht nicht schlecht gegen ihn. Gucken wir mal, wie wir machen, ne? Ich sage sagen, machen wir den ja ne? Und was danach passiert. Hat er ausweichen und du, wirst nicht ihn so gut treffen können. Ne? Soweit die Theorie jedenfalls. Aber ich kann ja auch damit rechnen, dass irgendwie der Typ jetzt hier mit so Sachen wie Dings rüberkommt, ne? Und so, der, dass der irgendwie Helden beschwören kann. So, er hat die falle voller zugeschnappt ein moment mal du bist ich <lacht> Ach, du hast eine Tiara, das ist auch cool. Bin anscheinend sehr viel stark. Erwarten wir die, die gleichen Werte? Ah, ich kann den erledigen, bevor. Ja, hey, ein Moment mal. Ist das legal? <lacht> ha, ich kann stehen bleiben mit ihm. Ich mein, so kann man natürlich auch machen, ne? Er ist so broken, weil er kann den Nämlich betreten. Er muss immer auf zwei Abstand sein. Ich nehme an, ich kann ihn ja auch nicht irgendwie ansprechen oder so. Ne? ich dann einfach so machen Ist das legal <lacht> so, ein krit wäre jetzt natürlich mal sehr gut oh mein Gott. ich kann so nie getroffen werden sehr geil Cool, mach mal den ja ne? Er kann mich so gut wie nie treffen. So gut wie nie treffen. Alter, du. kannst du vielleicht mal einmal kritten so einmal. Da ein ein Treffer halten aus. da also habe ich mal einen von seinen dingen erledigt ja, wenn ich glück habe kriegt ihn jetzt down ich dann noch außerhalb der reichweite von dem ja ne. Da aus hätte aber den krieg ich sehr gut down nicht möchte ich Zitrin auch noch in der Reichweite bringen, aber geht gerade irgendwie nicht. Obwohl ich habe eine Idee. <lacht> Alter, ja hab ich habe so Mosk, getroffen. Ist zu mir mal einen gefallen, ne? wie weit muss ich noch ich weiß nicht? Wie weit ich da gehen muss, ähm... okay, hast du mir mal einen gefallen? Warum auch mal auf... wieder getroffen? Warum auch auf Dings losgehen ne? auf äh, Diamant oder so. Okay. Oh, oh. Ah, was haben wir denn hier wieder 33 26 äh, kannst du trennen sich um einige von denen kümmern ich glaube nicht mehr ne? 106 obwohl naja das wird so gefährlich Ich nicht dass ich irgendjemand habe der sich um die kümmern kann ach man nicht mal kann nämlich waren an, keine enthaltung mit zitrin wir müssen hier durch da muss ich mich hier um langsam kümmern ja, Mann. du weißt nicht ihn erledigen können ne? ein schlag ich weiß es nicht dass er so um 12 hp gibt es jetzt einfach nicht mal naja oh ich muss jetzt, ich muss mich jetzt um die Leute da kümmern, ne? So, ich platt. Ja. Müssen wir auf ihn losstürmen, würde ich sagen, ne? Speer 107 107 Verteidigung 27. Ich mache wahrscheinlich keinen Schaden gegen den, also mhm. mhm. das, das für die hier unten brauchen. Ne? müssen es fliegen einheiten sein. die können voll schnell auf mich zukommen ey. ich muss jetzt irgendwie schaffen hinten auf ihn loszugehen Eine Schütze ist immer nach unten, nach rechts habe ich gesehen. Vor Karte. So. Ja, das so. war. Ich immer gleichen. Was ich glaube Der Mann ist genau da, ne? Ja. okay ich habe mir jetzt so ausgemalt oh, Gott sei Dank. Okay. So. schuldiger sieht sehr schmerzhaft aus Schauen auf Speer. Ach, der hat schon wieder irgendwie ja. Werte erhöht von denen. So, mein Plan ist jetzt ja er ja ne? hm. schon klappen. Der. Oh, mein manches wird auch upgegradet, genau. Okay, warte. Warte. Äh okay, einfach mit dem Wort tippen, ne. so die situation war relativ einfach So, die situation hier unten allerdings ne? mit den ganzen leuten finde ich gerade ein bisschen kacke da kommen natürlich immer mehr leute hm, meine idee war jetzt hier ne? war super riskant 50 ausweichen, das ist nicht viel. Ja, 33. Hm. wird er hat jetzt elfen ne? und er wird jetzt hier drin sein 61 ist nicht so eine rosige ausweichrate aber Was soll ich machen so bekommt ihr durch den nebel auch ausweich nicht. Oh Gott. er ist nirgends in sicherheit gerade sich oh mein gott ich habe hat gefällt ihn zu bewegen ich bin mein tänzer relativ nah irgendwo an die leute haben wenn ich glück habe kann ich das Ist hat so eine gute idee ich glaube nicht ne? 35 23 Dann werde ich gedoppelt ja abläuft. bitte trefft die nicht und 40 ist eine menge immer noch Da kommt wahrscheinlich noch mehr in der nächsten Runde, ne? Ne, nee okay. Also wenn ich die abschüttel, dann was du ein Buch ausgerüstet What? So, wie haben ich das jetzt hier, aber ne. Alter, ist den gegangen? man toll, erst sowas von tot, wenn ich nicht aufpass. Ich ja an. eine menge schützen ja und mein tänzer aber bloß nicht dass ich die nicht benutzen werde ich ihn hier, hier platziere oder hier wird eigentlich perfekt ne Tanzt. Das ist das war morgen no, ich weiß nicht nee, jetzt wird die einheit den kampf keine gegner nicht konnte aber das ist dafür ein bisschen Muss ich den hier einsetzen? Ja ich hätte, das lässt ja nach unten bewegen müssen. wenn ich immer anders einpacken können. So, ich habe erreicht auch, ne? Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube, da wird nicht reichen. Hm. Hm, wenn ich doppelgängerruf aber einsetzen, ne? einfach nichts töten, ja. Okay, seid ihr so doof und geht eher irgendwie auf meine Klone los. Da sind vier Leute, ne? Okay, Verteidigung 19, das heißt und die werden mich nicht outspeeden ne, weil er ja 35 er wird halt überleben und das erst weg Auch oh, noch einer. Das ich macht ich Und das sollte eigentlich reichen, ne? Muss ihn heilen, er hat ein Elixier. Also, schwer, du hast keine. Nein, hast du nicht cool. jetzt mit dir aus? Kann ich dich eher da reinpacken? Ich habe da müssen wir Pflicht, ne? So, sie kann ich eigentlich auch noch zum teleportieren hier einsetzen ne? 23 aber sie wird leider gedoppelt und das bedeutet 19 tot ja aus welchen 67 das ist mir ein bisschen zu riskant Ja, natürlich auch gut oh, lang keine verstärkungstruppen kommen ist das okay ja oh, ich will sterben Ausnahmsweise Highlight meinsetzen dann an. So, wir müssen eigentlich alle in Ordnung jetzt sein. Na. Au. Bitte keine Verstärkung hier ich werde das hier brauchen so ihr seid alle physische Angreifer ne? alles was ich machen muss ist komme ich aber nicht ran. cool Noch weiter abhauen, so du machst jetzt ja mal langsamer aus. weil ja, geht hier so nicht. Das gibt's jetzt nicht. Da gibt es jetzt nicht einer P ich hier auf dem Arm. Ja, jetzt die ist wieder mit von der Party. Hm. So, wie mache ich das hier jetzt? Ne, er wird nur von ihnen angegriffen, weil er wird den da wohl nicht erledigen, ne? ist ja nicht noch irgendeine andere Müllfähigkeit Müll haben, ne? Runter erstmal Oder wir schicken jemanden dahin. Äh, hat jemand drei Reichweite? Nee. Und er hat den Schnitter. Sind vier Schaden, wenn er mich kritet und ein Speer. Das ist leider nicht machen. Aber keine Fernlangen Attacke. Ich bin jetzt hier mit aus. Du hast natürlich ein Silberschwert. Mal so. Oh Gott, 50, ja, das nehme ich. Ja, machen wir dich völlig. Was ich auch machen könnte, ne? Ich kann den machen. Mache ich eigentlich die ganze Zeit. Mal hier, genau den machen. als da alle festnageln na ja cool das kann ich die schön kann ich die schön alle abschlachten und sehr cool sehr cool Sorry, du bist nicht mehr Okay. Ich weiß nicht, was da gerade aktiviert wurde. Äh, Entschuldige. hast du, ein Silberschwert. 28 ist das. So, am liebsten würde ich ihn ja schön hier festnageln. Hey! Was ist das denn schon wieder hey, jetzt kann ich ihn nicht raus bewegen natürlich ist so ein spiel ist das denn jetzt schon wieder was soll ich denn jetzt dagegen machen und dabei hat die gerade alles aktiviert Einfach noch eine weitere Aktion. Ah. Ah. So, was ich auf jeden Fall machen muss, ist ihn, ja. Ah, aber ich mache keinen Schaden. Das heißt. Ah hatte dass ich da sowas von ändern gerade ah, bei falsche ja okay, ich muss nur einen schaden minimal machen Aber das ist Ah, oh, ist so ein Muss ich aber angreifen. Ähm. Du hast ein 28er. ich habe was wird hier Woof. den schaden sich doch gerne aber ich muss auch dings heilen, ja doch nicht genug sein. Nee, das wird nichts. Natürlich triffst du mich. So, aber du wirst ja eh nicht erledigen. abziehen lassen, ne? ey. Oh nein. Alter, es knapp verpasst. was mit den ganzen Leuten passiert. Nee. In der version war aber oh, ich kann doch noch mal angreifen. okay wollte schon sagen oh, jetzt muss ich ihn irgendwie noch ab abhalten oh, ist natürlich nicht so gut gerade Ich kann ja ihn hochheilen. mit habe ich Kaya zum Heilen ein, gleich. Ah. Oh ihn hier einsetzen. Alle Leiden mögen verschwinden. nein ich so schnell wie möglich erledigen so. okay. jetzt hängt er wieder da fest ne? oh, die beiden sind jetzt ein bisschen nervig Ich überlege, kann ich ihn erledigen? In diesem Zug hier. Stimmt, ne? Alla mein Alles tut mir weh. ein AP. ap warum jedes mal einer p oh, und er steckt nicht fest sehr gut warte mal das ist das doch viel übersichtlicher gerade Na, ganz wichtig du musst da erstmal stehen bleiben Von dir schon mal Ruhe. Das ist ein Panzerwächter, ne? Okay, mal fertig. Okay, da wird schon, da wird schon. So, du bringst mich ja wohl nicht um, ne? Doch. Entschuldiger, was? Na warte mal, ich kann ja jetzt zwei Angriffe machen. Ne? Ne. also kann ja, aber so, schon wieder mit Einschlag nicht. Ich eben mit ein paar Dinger hier weg. Jünger. Okay, das cool. Also zweimal angreifen. Oh, ich bin auch bei schild gelandet oh, ist so unbequem dann mach mal den ja kann ich auch mal treffen aber kann mal versuchen ne? Das ist eigentlich nur noch eher übrig ne? da oben sind auch noch welche aber irgendwie dabei will die ganze zeit ihn hochballern ne? er hat ein sperr den er nicht ausrüsten kann da kann ich mit irgendjemanden noch vom weiten hier angreifen ja, ne. damit der ich mal das hier mich nicht selber hoch ah. so mit der war noch ein paar züge aber oh, den jetzt ah, kann man nicht ganz gemütlich erledigen würde ich sagen Ich hatte nie ganzen Donner. So. Au. Oh. Wir haben auch einen Dialog. Wahrscheinlich fast jeden Charakter, ne? Oder auch nicht. Ja, einfach nur. So Standard nehme ich an. So, machen den, ja. Ich noch mal ein Elfen Donner. ne? den ja. Sehr cool. <lacht> noch ihn hier, ja, ne? Wow. Dagegen gegen Magie ist halt ein bisschen allergisch, ne? So wie Ike. Den gebe ich ihn meistens immer überall. <lacht> sehr cool. Ja, den haben wir. in den Zug. Ja, das mal. So, ein paar Gegner sind noch übrig, aber was soll's. So, deine Werte natürlich trotzdem verringern, ne? Oh, ja. Na okay, sehr gut. Cool. Ich habe noch mit Schlag fertig. Nee. Hat ich mit ihm schon einen Dialog, ja, ne? ね。 に so, habe ich noch so. mal sehen, ob die vielleicht irgendjemand haben. Okay. sie also kann ihn erledigen, aber will ich nicht. Ich aber noch gucken ob was los ist nee. hat sogar getroffen ok ah, wir haben es geschafft 1, 2, 3 4 5 6, 7 8 9 der so charakter am anfang nee. ich würde sagen da kann nur der echte diamant sich drum kümmern ne? Ich habe beim letzten Mal auch. Ja. Es kann nur eingeben. Okay. 34 Züge. Das ist ja MVP, ja passt. Und wir marschieren weiter durch dieses DLC, <lacht> was eine sehr vorne Schwierigkeitsgrad hat. Arnon Arinma, koka voll bereit stehen, die Einfach so. Wir freuen uns nicht mal mit den anderen oder so. Die sind einfach gekommen, wollten uns umbringen, dann sind sie wieder abgehauen. Ich bin あなたはい。そう。けど 契約も何も大丈夫。 勝ち 私 ist der eigentlich auch ein Mensch oder ein äh, Drache oder irgendwie so? Ich dachte, aber irgendwie so angedeutet, irgendwie so ungefähr so alt ist wie Sephia. Okay, ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich so, 건alt? Ich versuche es. Okay, Ich versuche es. Ich Ich Ich Ich 話しませる今 私 神龍 世界が再びこうなって Außer also sie ist im Hauptspiel irgendwie vollbrochen broken. Ja, außer ist sind nicht das war ja um ein bisschen Respekt zu bekommen. Ich bin Gott in einer anderen Welt. Ich schwöre es, ich bin ein Gott in einer ja, Sowie nach der ich muss mich mit El, ey, El, Ivy Hortensia und so, so fassen. El, あなたねえ、エル。エル。 本気ですかと聞きまし<笑> Wie mein das war ein Vater, ne? Vater des Jahres. ich wusste ab. Wir sind noch nicht zu Ende のしに来たただ早く also zu sagen. Was ist noch Kunigan, du Kekako. ihr seid mir で mit der ollen nicht richtig? Okay, krass. Irgendwie bezweifle ich, dass sie sich am, uns am Ende anschließt. Okay, das ist mal eine krasse Wendung. So, ja noch drei Armbringe verbleiben. Okay, das heißt, wir müssen Illusia Charaktere vorbereiten Dann gehe ich mal zum sommer zurück ich glaube ich weiß was passieren wird am ende des spiels bekommen wir bekommen wir nie als spielbaren charakter und nicht sie wenn ne? sie sich irgendwie als hauptbildig oder so ein ne? irgendwie so was? keine ahnung naja so langsam glaube ich nämlich nicht dass sie irgendwie weil nicht sich uns anschließen wird wenn sie so drauf ist aber schauen ne? mal schauen was passiert am ende des dlcs so Und was haben wir gewonnen hat den für eine ausbeute so, ja, bandgespräch wollte ich ja auch nachschauen keine keine Unterstützungsgespräche, also freigeschaltet, ne? Okay. So, alles klar, irgendwie bin ich hier gerade voll draus. weil ich sonst noch irgendwie was immer am Ende des Parts, nee, ne? du Arena und Bandgespräche. Ja. sind wir die mal ganz schnell ab, ne? sind wieder eine Menge, glaube ich. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ja. diesmal werde ich irgendwie weniger Charakter vorbereiten. Aber oh, einfach nur, weil ich nicht glaube, dass wir irgendwie weil nicht. Da ja bei einige Charaktere vorbereitet, die ich gar nicht benutzt habe, ne? Das kostet ja Band äh, Fragmente, von dem ich nicht mehr so viele hab, ne? aber ah, guck mal. So. Ich habe zum Beispiel... Gucken wir uns mal die jetzt an, ne? Ich habe Zitrin mit Salika trainieren lassen. Auf B. ich eine gute Idee, die Bandgespräche am Ende mal zu machen? Ne? Zu den Zeitungen habe ich sowieso schon alle weggeklickt. Ne? nur die bleiben die irgendwie noch so weil nicht voll beinhart sind und irgendwie alles schauen wollen das nehme ich an äh, nicht so viel sind wenn überhaupt so dann habe ich saphir mit live trainieren lassen wo ich sie nicht benutzt habe nächstes mal werde ich nicht so viel charaktere hochladen. wahrscheinlich Hortensia Ivy Okay, ich weiß nicht, wen er meint. Hier eine am Anfang, die man am Anfang hatte. Ich habe ihren Namen vergessen. Evelyn. Diese blonde Schwertkämpferin ich glaube sie hat irgendwie gesagt so dass ihre Familie verloren hat ne so ich habe gehört also so dann haben wir aber mit ich spreche jetzt einfach Amber aus ne und die Leute ihn auch also aussprechen aber habe ich mit Lin trainieren lassen Sie sind auch noch köstlich. So, Bemerkenswertes. Wunderbare. Ja, ich auch nicht benutzt. Hallo, so, auch. Und dann haben wir da noch Lucina. 時々 mit Lapis. Okay. So. und Ah, das wir auch nicht benutzt. Okay. これさ、auch ne? oh, oh oh <lacht> Radiant Dawn. Der Typ hatte wortwörtlich also einen persönlichen Skill oder mehr Krit macht, wenn man bei dem Spiel konnte man Gegenstände benennen. Also, er hatte einen persönlichen Skill, wo irgendwie weil nicht der mehr Krit bekommt, wenn er irgendwie eine Waffe hat, die mehr als zwölf äh, Zeichen als Namen hat. Weil richtig glatt oder aber hat den seine version aus fire Fates Odin weil einige charaktere kamen sowohl da als auch davor da war irgendwie alternative version von denen keine ahnung es ist, ist ein bisschen so wie hat DLC. So, dann gehen wir in die arena und machen hier noch ein paar gegner platt nur mit wem ne? mit wem ich habe von fast allen Charakteren jetzt hier den Erfahrungsboost weggenommen, deswegen ist er halt jetzt ein bisschen nervig. Ist auch eigentlich nicht mehr so wichtig hier mit wem wir trainieren, habe ich so das gefühl. selbst mal Alfred. Das kann los, meine Fähigkeiten und so zu ändern. Hm, da könnte was werden eine 1 2 daneben nebenhaut noch einmal daneben oh, oder den das geht auch Was nennt man terminologie ein unnötigen krit Weil er hätte so oder so ist gerade ja, gekillt von daher war das voll unnötig aber hey, wir haben ein Unterstützungsgespräch freigeschaltet Wow, guck mal hier, viel herrschen hat hier. Alfredo B. Ciao, und im Stall. Das war auch der Eingang zum Stall, oder? なぜえ Niko, mit das Himizinareto Achtung! Ich kann solche terminar zu retelim! Nach ormelyab begun zu von einem Spruchllyz negatively zu sein, und eigentlich mein den Punkt, nicht vieles véventut wird, ist なるほど、釣りか。<笑> <冷静に考えると>、<笑> 武士 ist を Kondor kakrete Okay, eine Stalker Routine abgeschlossen mit einem Charakter. Ja, wenn du jetzt noch mal jemanden erledigen würdest, dann gibt es Level ab. Ne? Oh. Hm. könnte einfach werden? Ja. Ja, wird sogar was. Die hat einfach mal legendäre Messer ausgerüstet. Sehr cool. Sehr cool. Und kein Dings, okay. So wen haben wir denn noch hier? Ist jemand kurz vom Level ab? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich meine, alle halt, aber hm. Na, Zellkopf. Hm, hm, hm. Hm. nehmen wir mal immer Zeit kaufen mit dem Eisen durch lange nicht gegen irgendjemanden kämpft der eine riesige verteilung hat wird er was ja kann man werden zwei Problem endo gesagt Okay, war dann für ein level ab kollege Ist Gut, dann war es halt, ne? alles klar. Dann mache ich wieder meine Runden auf Screen beim nächsten Mal. sei ich kann noch mal gucken, ob ich ein paar bündnis bekommen habe. Ne? Mit dem Level, aber ganz schön schwierig. Ne? Ich werde auf jeden Fall Hortensia und Ivy dann vorbereiten, ne? Und vielleicht noch zwei andere Charaktere. Aber gerade kann ich auch zwei Charaktere noch nehmen, ne? Sonst kann ich eigentlich mal zwei Charaktere noch mitnehmen, ne? Neben die vorgegebenen Charaktere, ne? Ich glaube, so machen wir dann, ne? Also wir werden vier Charaktere vorbereiten. So wie viel kriege ich denn hier noch? Na nicht viel. 1640, das wird. Locker weggehen, na gut, aber ich sag dann, das war's für heute. Und in der nächsten Folge machen wir weiter mit dem DLC. Ich freue mich schon, die DLC wird interessant. Story ist irgendwie weil nicht packen als die Hauptstory finde ich. Wenn man bedenkt, wie kurz das bisher war im Vergleich zu der ganzen Hauptstory. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte einen like, einen like, einen Abo, einen das bitte ein aber kommentar würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssi Whoop, whoop.